Hallo zusammen, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr Slack benutzen könnt. Slack ist eine Software zur Teamkommunikation, die wir bei Serlo zum Chatten benutzen. Um auf Slack zu kommen, gebt ihr im Browser die Adresse serlo.slack.com ein und meldet euch dann mit eurem Benutzer an. Solltet ihr noch kein Benutzerkonto bei Slack haben, dann äh, schreibt mir einfach eine E-Mail und ich werde euch dann einen Benutzer ähm, auf Slack ähm, erstellen. Ähm, zunächst ein paar Worte allgemein zu Slack. Ähm, Slack unterscheidet sich kaum von ähm, anderen Chat-Programmen, die ihr schon kennt. Ähm, das heißt, ihr habt ein Fenster, wo ihr die einzelnen Chat-Nachrichten seht. Unten gibt es ein Textfeld. Ähm, dort könnt ihr die neuen ähm, Nachrichten eingeben. Und wenn ihr Enter drückt, dann ähm, erscheinen diese neuen Nachrichten dann im Chat-Verlauf. Ihr seht hier ähm, zunächst einmal den allgemeinen äh, Channel von Serlo, ähm, Serlo General. Es gibt auch noch andere Channels äh, zu einzelnen Bereichen. Ähm, die Liste zu allen Channels findet ihr hier links unter ähm, der Überschrift Channels, wenn ihr da drauf klickt ähm, findet ihr eine Gesamtübersicht äh, zu den einzelnen Channels. Das heißt, wenn ihr hier Orga eingebt, dann findet ihr den Orga-Channel. Wenn ihr Mathe eingebt, findet ihr zum einen den Channel zur Schulmathematik und den Channel de-mathe-uni. Das ist ähm, unser Channel ähm, zur Unimathematik. Ihr habt, wenn ihr dann in den einzelnen Channels seid, die Möglichkeit Nachrichten zu schreiben. Ihr könnt dabei auch Nachrichten formatieren. Beispielsweise kann ich hier in den Asterix Sachen groß schreiben. Und ihr habt auch die Möglichkeit, einzelne Personen oder auch den ganzen Channel zu Nachrichten, wenn es eine wichtige Nachricht gibt beispielsweise wir benutzen ab sofort Slack nun ähm, sagt mir Slack ähm, oder fragt mich Slack ob ich wirklich diese Nachricht abschicken möchte ähm, weil ich jeder Person eine Notification ähm, schicke das sind ähm, Nachrichten die dann die einzelnen ähm, Channel-Teilnehmer ähm, entweder per E-Mail bekommen oder über Ihre Handy-App. Ich sage Send it now und kann dann so die Nachricht ähm, abschicken. Ihr habt auch die Möglichkeit ähm, Personen direkt äh, anzuschreiben. Da geht ihr hier links auf Direct Messages und seht dann eine Übersicht äh, zu allen Personen, ähm, die hier bei Slack registriert sind. Ihr könnt nun eine Liste von Leuten aussuchen, mit denen ihr zusammen schreiben wollt und habt dann die Möglichkeit, mit diesen Personen eins zu eins zu chatten. So, so, viel zur Einführung ähm, zu Slack. Die Bedienung ist, wie ihr gesehen habt, äh, sehr intuitiv. Ihr findet auf unserer Kontaktseite auch weitere ähm, Links auf ähm, Hinweisvideos äh, sowie zur Dokumentation von Slack. Und sollte es Fragen geben, äh, meldet euch dann einfach bei mir.